Damit ich Ihnen die beste Strategie sagen kann, muss ich erst über die schlechteste sprechen. Wenn man sich über einen unzeitgemäßen Regen ärgert, hat man früher dem Regengott ein Opfer gebracht. Mit der Zeit haben Menschen gemerkt, dass man den Regen so nicht stoppen kann. Ja, dass man dadurch nicht nur den Schaden des Regens hat, sondern zusätzlich auch noch das wertvolle Opferlamm für den Verzehr verliert. Das war die Geburtsstunde des Regenschirms. Nachdem man erkannt hat, dass es keinen Sinn ergibt, eine Naturereignis zu beeinflussen, konnte man sich darauf konzentrieren, sich vor dem Effekt des Regens zu schützen. Wenn zum Beispiel Ihr Partner grundsätzlich zu spät kommt, dann können Sie jedes Mal aufs Neue schimpfen und Ihre Energie opfern oder es als Naturereignis betrachten. Was heißt das genau? Sich darauf einstellen, dass es Ihrem Partner schwerfällt, immer pünktlich zu sein. Das sehen Sie überhaupt nicht ein, diese Rücksichtslosigkeit des Partners zu akzeptieren. Dann haben Sie natürlich noch die gleiche Möglichkeit, die unsere Vorfahren, die Nomaden und können zu neuen Gegenden weiterziehen, wo es weniger Regen gibt. Äh, nur ein Wort der Warnung, bevor Sie jetzt Ihre Sachen packen. Erfahrungsgemäß gibt es in der neuen Gegend vielleicht keine Unpünktlichkeit, aber bestimmt auch wieder eine andere Unannehmlichkeit. Ihre Entscheidung?